Seit wenigen Monaten leben die hübsche Sängerin und ihr Akrobat in der Luxusvilla am Ammersee. Darin, so hört man aus Helenes Umfeld, ist bereits alles für den kleinen Nachwuchseinsatz bereit. Ein Zimmer, natürlich mit Wickeltisch, Bettchen und jeder Menge Kuscheltierchen wartet sicherlich schon auf den neuen Erdenbewohner. Für Oma und Opa steht bestimmt schon ein Gästezimmer bereit. Und egal, ob es ein kleines Helen Chen oder ein Tommy Junior wird, die werdenden Eltern haben das neue Zuhause gewiss farblich passend eingerichtet. Ganz sicher hat Helene auch längst die Kliniktasche gepackt. Denn wir alle wissen, ein Baby hält sich nur selten an den errechneten Geburtstermin. Im Fall der Fälle stehen so Strampler, Mützchen und Bodies bereit, genauso wie die Babyschale fürs Auto. Für Helene Fischer und Thomas Seitel sind die kommenden Wochen der Beginn einer aufregenden Reise. Die Vorfreude beim Paar wächst so schnell wie Mamas Babybauch. Und ebenso die Ungeduld. Denn beide können es kaum mehr erwarten, ihr Kind endlich im Arm zu halten. Umso schöner ist es daher, wenn das Nest zu Hause längst vorbereitet ist. Helene Fischer, Barbara Schöneberger verrät Babytheorie, habe gedacht, sie hat es schon längst bekommen. Diese News verbreiteten sich wie Lauffeuer,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 Ich habe ja gedacht, sie hat es schon längst bekommen und es uns nur nicht gesagt, lautete Barb Theorie. Über das noch ungeborene Kind von Helene Fischer spricht die ganze Branche. Welch ihre Idee Ex-Vox-Club-Mitglied Julian David nun zum Baby der Schlagerkönigin geäußert hat, liest du hier. Welch traurige Nachricht kürzlich in der Schlagershow von Florian Silbereisen publik wurde, erfährst du hier.